Du gehst aus der Faction. Ja, ich weiß. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Pitforge mit Geotricks. Wir, Hallo. Gehen, äh, wir gehen heute in die Warzone und was machen wir da? Wir machen äh, eine kleine Challenge. Wir gehen jetzt 15 Minuten lang in die Warzone und danach gibt es einen 1v1 bei uns auf dem Grundstück. Und Wer den besseren Staff sammelt, der hat jetzt bessere Chancen irgendwo gewonnen. So ist es. Soll ich dir noch was kurz zeigen? Ich wollte dir was zeigen. Ah, du hast einen Linksbill. <lacht> hab Habe ich, hab ich spendiert bekommen. Ja, Okay, los. Okay, los geht's. Also einmal wollte ich den... Schre Schreibt es glaube ich einfach im Chat. Einmal Julian, grüßen... <lacht> Dann, äh, du musst mir auch nicht hinterherlaufen, ne? Ich glaub gar nicht hinterher. Ja, okay. Einmal Julian. Wie heißt denn der andere? Fatoma. Und das Bläppchen. Danke für den Dragon's Breath. Schade. Wollen wir jetzt schon aus der Faction oder einer, damit ich dich ah, auch nein. töten kann? Nein. <lacht> <Das ist ein lacht> ja. Hast du auch nur Essen mit, oder hast du ja, Ich hab auch nur Essen mit. Ich am stein -Tritt in der Essen halt. Ja, okay. Ich habe auch nur Essen. Ich muss jetzt das beste Zeug finden. Ich muss mich platt machen. Ja, ich, ich sag dann, wenn wir ähm, wenn die Zeit rum ist. Okay, danke. Wollte ich gerade fragen. Ja, aber ich, ich habe ja oben Aufnahmetimer. Okay, super. Ich werde platt machen, ne? Kuchen, das weißt du. Wollen oh wir nach mein Schirm Gott. Oh mein Gott, hier ist einer. Mit die Weinsachen. Easy. Okay. Oh, ich kann die nicht angreifen. ist so recht. lucky, wenn du ihn killen würdest, ne? Oh, hier ist aber ein Starker. Ne, ich leg mich jetzt nicht mit dem an. Nicht mein Stärke kann, hast schon eine Kiste gefunden? Ich könnte ja auch die ganze Zeit lügen, ne? Ja, ich weiß, <lacht> ich habe schon fünf Kisten ne? und du? Also, ich habe ja, eh hab fünf. Ja, ich die Jetzt die ist Boxen. die sechste. Ja, nur, nur wegen deinem Drecks-Kisten-Sport-Wetten. Ich habe äh, Chest ESP. Ja, wahrscheinlich. Ey, wollten wir ohne machen? Dein Ernst jetzt? Ja. Natürlich ohne. Hä? Hey? Ich dachte es erlaubt. Nein. <lacht> Junge, du nimmst auch alles ernst. Was ist los mit dir? Oh, das war nichts so. anderes. Stell dir vor, wir klatschen so einen um, der so OP Sachen hat, dann hat der andere schon gekauft. Aber dann leckt er wie scheiße. Ey, bei mir leckt es auch gerade, ich kann gar nichts essen. Herr Kuchen, ich muss gestehen, ich habe noch nicht mal eine Kiste. <lacht> Kuchen, bist du so konzentrated? Was? Bist du so konzentrated, ja, dass du... Ja, ihn... er sich weg mit Ja, ich muss ihn töten. Dann habe ich Pearls. Nein. Wie, wie, nie. Ja, ich hab ihn. Ich hab Pearls. <lacht> Ach, nö, oder? So. Ach nö Hoffe ich finde jetzt auch mal was. Komm komm komm. Boah es leckt so hart. Leckt es bei dir auch gerade so? Ja ein bisschen. Bisschen doof. Wo ich bin? Oh nee nee das habe ich nicht gefragt. Man, die Kiste ist schon weg. Die Kisten sind weg. Mhm. Die, dann ist hier einer. Dann ist ja einer. Ja, aber es gibt ja momentan so einen, so einen Chest-Bug halt, also es werden nicht so viele Kisten halt. Ja, ich weiß, aber ich kenne einen guten Spot. Könnt ihr jetzt hier auch gleich ja, sehen? Das ist total unfair, das ist voll den Kistenvorteil. Ja, ne, aber die spawnen irgendwie nicht. Kann sein, dass die jetzt auch schon weg sind, weil irgendwie wird jeden Tag eine Kiste removed, habe ich das Gefühl. Okay. Ja, es gibt immer weniger Kisten. Ja, ich laufe einfach irgendwo hin und hoffe auf gut Glück. Ja, gut, ich habe keine Pearls. Ihr seht, da ist eine Kiste. Schöne Sachen. Kannst du mir ein paar Perls geben oder darf ich mir Perls aus dem ja, Hammer kaufen? Es leckt <lacht> Du leckst. Kuchen, du, du leckst. Ja. Du leckst, du Loser. Ja. Du leckst wie... Ja, hör mal kurz auf. Nee. Nee. Geht jetzt. Hey, ja. Geht's jetzt? Nee, sag doch mal was. Also jetzt, jetzt geht's ja, wieder. Ja, ja, jetzt noch weiter. Weißt das du, wahrscheinlich hast du eh weitergemacht. Hä? Ich bin einfach nur gelaufen, aber das hat ja. Was soll ich denn machen? Soll ich stoppen? So. einfrieren? Oh, Pearls, Kuchen. Also hier ist eine Kiste. Eigentlich. Nee, ich, ich hab den vorhin nicht gekillt, Na, Also ich hab keine Puls Also da ist eigentlich. Eine... Halt, echt nicht? Nee. Da ist eine Kiste. Der ist weggerannt. Ich, ich, ich wollte ihm den letzten Hit geben, da war aber auf, auf 23. Ist da kann ich mich nicht mehr angreifen. Ist hier noch eine Kiste? Ja, komm. das. Ist Nein, ich sag doch nur, wo die Kisten eigentlich sind. Und jetzt nervt doch nicht so. Die können sich doch gar nicht konzentrieren und sich die Kistenspots merken. Also ich laufe jetzt zum nächsten Kistenspot. Hier sind auch nochmal drei, glaube ich. Und du bist am Ende. Du wirst noch sehen. Okay. wächst schon wieder. Hier oben ist das einer. Ist hier ein ist, ist einer. Mit die Weinsachen. Komm, komm, komm. Komm her, Schnucki. Schnucki. Schnucki. Boah, Ja, Mann. Ja, Mann, ich glaube, ich krieg den. Komm, komm, komm. Komm. Dann, dann haben wir eh schon keine Chance. Komm, komm, mehr. komm, komm. Komm her, ich habe oh, aber keine Pearl. Cool, ich ich so habe cool. keine Pearl. Oh, ja, Mann, Nein, ich wurde zurückgefleckt. Dieser Server ist so legendär, ich liebe ihn, ne? Bei mir war gerade einer mit fast. Das ist so schön, cool, ne? Man cool, wird cool, immer. Ohne Hex wird man zurückgebackt. Äh, ja, er hat sich ausgelockt. Lächerlich. Grüße gehen raus an dich, Alter. Er ja, ist auch die ganze Zeit nur zum Spawn gerannt. Ich bin den auch noch nicht mehr schlagen. Lächerlich. Boah, das wäre so lecker gewesen. Nur die Weinrüstung. Ich hab so zehn Wie lange haben wir noch? Äh, ich glaube nur knapp neun Minuten. Neun Minuten? Wie soll ich da was ordentliches zusammenfahren? Ich, ich, hab, ich hab bisher nichts. Ja, okay, gut. Alter, das ist der Typ, Mann. Ja, jetzt bang ich ähm, fest und jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Hier ist noch eine Kiste. Ist hier, Ihr könnt ja oben links die Chords nachschauen, wo die Kisten sind. <lacht> damit ihr Bescheid wisst. Er sich einfach an Lara. Dann gibt es hier hinten auch nochmal irgendwo eine Kiste. Ich glaube hier. Oder nee, man muss noch ein Stück weiterlaufen. Hier oben irgendwo. Latscht einfach noch weiter. Wahrscheinlich hast du gleich einfach Full, äh, full Divine und sowas. Und Butcherslammer, also. Und also nein, nein, nicht. nein, habe ich gerade gar nicht Also ihr müsst hier hoch, genau, oh hier war das Aber ich darf keine Geschenke annehmen, wenn mir jemand was schenken nein, will, gar oder? Nein, keine, nein Okay Soll ich die in die Lava werfen, die Geschenke? Ja Ja Oder <lacht> irgendwie wiedergeben, kannst du Also guck genau hin, hier ist noch meine Kiste Einfach auf und die und wenn ich gucken bei dir eine Aufnahme. Was? Kannst rausschneiden ja. Oder ja, oder soll ich Uncut? Nein. Oder machen wir es Uncut? Ich denke, wir machen das Uncut, oder? Also so, dass man genau sieht, was der andere macht. Ja, damit das nicht irgendwie heißt, ja, äh, keine Ahnung, Fake und sowas. Okay, also hier nee. ist auch noch... Hier ist, ist auch noch eine Kiste eigentlich. Ja. Oh Leute, ich, ich bin bei der Burg. Bei der Burg ist nicht so gut, ne? Ah ja, ich weiß. Wir sind ja auch kaum Kisten. Hier oben, okay. ich weiß nicht, ob es sich lohnt, da hochzulatschen, aber eigentlich... Also, da oben müsst ihr auch nochmal schauen, da sind auch nochmal Kisten. Das kann ich auch nochmal andermal zeigen. Du hörst nur die ganze Zeit, wie ich von Kisten rede, oder? Ich denke mir einfach nur so, alles klar, Junge. Ja, ich kenne die auswendig, weil die mir alle gezeigt wurden. Ja, ah, komm, das ist. Ich kenne, glaube ich, jede Kiste, die es jetzt noch gibt. Wenn ich also wieder Stärke 2 und sowas? Stimmt, Alter, ich habe ja schon Stärke. <lacht> Ja, ich hab nicht mal irgendwas. Und, aber du weißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht sterben, ne? Weil, wenn wir jetzt sterben. Ja. Haben wir auch... Oh mein Gott, ja. Apropos. Okay, nee, ist Trump sein Vater. Wurde rein ja auch was weggeklatscht. Also, das kam zumindest. Ich nicht frag mehr. ihn, ob ich ihn töten darf. Dann kriege ich auch seine Sachen, oder darf man das Na, auch nicht? Nein, da, da, da, das, das geht nicht. Das geht. <lacht> also, geht. wäre ja auch schon wieder so, so eine Art von Geschenk halt. Wäre auch schummeln. Ja. Aber ich schummel so gerne. Ja, dann schummel nicht herschummelt. Was man jetzt, ja weil äh, wenn ich du wäre oder Was habe ich da ich geschummelt? Nicht? Wo habe ich da geschummelt? Da wollte so heimlich essen, ich habe dich erwischt. Ja, ich weiß. Du oh mein Gott, hier man. ist einer. Der will mich lassen. Bitte lass mir die Sachen. Ja, okay, er lässt mich. der tötet mich nicht. Okay, tünt Ich glaube ich immer glaub. eine Kiste, aber ich weiß nicht, ob Mann. Ja, ja, kann ich gut. mal Damage Test? Was? Junge, jetzt tötet der mich noch wahrscheinlich. wird keine Küche mehr. Oh, da kommt einer. Oh no, no no no no no. Was? Der war voll equipped. Soll ich hinterher hin? Ja, ich finde. No risk, no fun. Oh, das ist ein Bow. Nein, nein, nein. nein. Hey, nein, Team mit mir. Bitte nicht. Ich habe dich letztes Mal in Ruhe gelassen. Hey! Hey, was? Oh, ich dachte, der wird Gift Potion rein. Ja, du freust dich, wenn ich drauf gehe, ne? Ja. Ja. Ja. Äh, letztes Mal war ich hier voll equipped. Es könnte sein, dass er mich jetzt umbringt, weil ich jetzt so low equipped. Also nur für die, die, die meinen, äh, ja, also ich, ich kenne mich in Null aus. Nur so. Ist also so ich kenne keine einzigen kisten spot nicht. Oh, hier ist der jemand. Hier ist jemand. Oh fuck. Ich glaube, ich sterbe. Oh mein Gott, nein. Nein, ich sterbe. Nein, nein, nein, nein, nein. Oh mein Gott, mein Gott. Oh, was? Wie viel Schaden habe ich ihm gedrückt? Jo, der hat Aimbot. Hat der Aimbot? Ja. Oh ja, elf mir, elf mir. <lacht> jo. Oh mein Gott, der hat mich fast erschossen. Homie, oh oh. Commander oh hat sich. Der wurde gerade gewonnen, hätte oder was? Ja. Oh mein Gott, da ist noch einer. Nein, nein, nein, nein, das sind meine Sachen, Bro. Let's go. Bro, meine Sachen, ich brauch die. Mann, der hat meine Sachen geklaut aus der Kiste. <lacht> Mann, Junge, der, der hat sogar Pearls! Komm her jetzt! Ich brauch die Sachen! Ich hab grad einen fast mit Full Equip äh, getötet, ne? Aber der hat <lacht> mir so viel Schaden gemacht, ey. Der war fast am Ende. Hab Mann, hier sind zu viele Leute an meinem Sword. <lacht> Was? Ich glaube, die gerade irgendwie sind überhaupt kein Wort. <lacht> Wie? Dass ich da so viele Leute umgeklatscht habe. Oh. Jetzt. Ein Common Chris. Ich, ich, ich drin hab drin schon mal drin Rüstung. Drin. Ja. Kommen schon mal am Start. Ja gut, aber hast du schon irgendwas gefunden? Sehe ich so aus? Ja. Wir haben noch drei Minuten, ne? Drei nicht. nur. Drei bis vier Minuten, ich hab nichts. Man, ich hätte schon was gehabt, Mann. Ich hab immer noch Full Redemption Schwert. Ja gut. Mann, komm. Oh, Justin, hi. Oh, das ist doch doof jetzt. Komm, ich brauch mal Kisten, Leute. Die snacken mir alles weg. Darf ich, ich den schreiben, nicht. dass sie mir die Kisten lassen sollen? Oder fragen? Nee, ne? Hm. Eigentlich nicht. Ja, okay. Ich hab noch fast gar keine Kiste bekommen, weil alle schnorren. Also so, kannst ja, du. Kann, also bringt mir der Kistenvorteil auch nichts mehr. Wie lange habe ich noch stärke? Ja, das geht mit Bogen wahrscheinlich, ich bin so tot. Rennen, Kuchen, renn. Rennen wie ich renne wie sonst, was man. Was, was hat der für Hex an? Hex 3 Minuten sagst du, das schaffe ich. Nicht. Drei Minuten. Das schaff ich doch keine ordentliche Rüstung oder so. Und oh, irgendwas, Mann. Digga, hey, der hat so Hex, Mann, ich störe der hat Hex. Ja, der eine bei mir hatte auch Hex. Ich war ich war der, der, der kann laufen und schießt dabei. Ey nein, oh. ich hörte mich nicht. Wer ist denn da hinter mir? Nein! Nein! Oh mein Gott! Hilfe, Hilfe! Alter, hier ist ein Vollgekrypter. Ey, wenn ich jetzt abgeschlachtet werde von euch, dann bin ich, weil ich oh. Ja, ich werde auch gefühlt abgeschlachtet Da ist einer, voll... boah, der ist High-Level Nein Ah, Zapfion, und so, das sind die Jungs, die mir den Spot gezeigt hatten, glaube ich sogar cool. Und die regieren hier den Spot Also wenn ihr hingeht, äh, passt auf, weil die sind immer hier zu dritt oder so Und hier echt am Regieren ja. Vieren hier. Okay. Der Spot wurde gefixt. Was? Es waren nur noch zwei von den vier. Ja, ich weiß. Habe ich auch schon gesehen. Okay. Ja, das waren. Das ist echt ärgerlich irgendwie. Ich weiß nicht, was der Server irgendwie falsch macht, aber der macht irgendwie alles kaputt, oder? <lacht> Gefühlt. Weil es gibt so viele Bugs und so, ich glaube, einem anderen Server läuft so viel falsch. Vor allem die machen auch nichts gibt keine Supporter auf dem Server, die richtig sich um die Spieler kümmern. Also. Wirklich, ne? Also irgendwie komisch, ne? Ja. Dann stehen auch noch die äh, Buddies so hinter diesem Server. Ich würde es gar nicht. würde es gar nicht unterstützen, so ein Server, der so. Keine Ahnung. Oh mein Gott, hier ist einer. Der ist hier wieder. Der ist hier wieder. Genau, der ist wieder 30, der Typ, der sich wieder ausgelockt wieder. hatte. 40 Sekunden lang. Komm wieder her. 40 her Sekunden. Jetzt. Oh mein Gott, ich habe mir selber Gift gerade reingehauen. So nicht hin. Nur... Nein, Man, jetzt lockt er sich wieder aus. Oh mein Gott. Ja, ja, ja, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich, Freund. Also leider. wenn ihr wenn ihr nach der Zeit killst, darfst das uns davon nicht behalten, ne? Nein, wie lang noch? Äh, 20 Sekunden. Nee. Nein, ich bin in Lava. Er lockt sich gleich aus. Oh, ich habe überlebt. Ey, das ist nicht wahr. Mann, Junge, der rennt um sein Leben. 4 Sekunden, 4. Ja, okay, war's. 3, 2, 1. Ja, Spawn. Und vorbei. Ich geh an spawnen. Das ist so RIP, ne? Uh, Was du hast du? Sagen, sag ich nicht. Also, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich in dem 1v1 One -One wieder. Ja, bis Und, gleich. Um, bis gleich. Ja, ihr gleich TPA machen, ja? Mhm. Sorry, ich muss mich gerade aus der ganzen Base rausbauen. Ich würde gerade sagen, macht ihr doch ein Home draus, oder? <lacht> <lacht> <lacht> so, da sind wir jetzt in der PvP-Phase. Wir haben jetzt, ähm, unsere Kisten gesammelt. Ähm, und Ich beide... <lacht> <lacht> <lacht> gar keine Kisten. Äh, hast du auch nix, oder wie? habe <lacht> ja, müssen wir. Okay, ich auch. Ja, komm, es ist das. Hardende Rüstung, ne? Ähm, das verrate ich den. Okay. Den ja, bist bereit? I'm ready. 3, 2, 1, let's go. Okay, hört dich nicht. Nein. Ja, der hat Stärke. <lacht> Nein, mein Aim. Ist unfair. Der ist auf deiner Seite. Oh no. Komm! Ja! Und? <lacht> ja, jetzt wird er mit Poisoner ab! Nein! ja, Cool! Scheiße. Willst du noch ein Rematch? Ja! ja okay, dann mach tp dich! So, da sind wir jetzt in der zweiten Runde und ich würde mir sagen, auf geht's! <lacht> Stehst du mal mit dem Rücken? Warte, ich... Okay, jetzt geht's los! Los! gehen! Auch Warm-Fire-Resistance eigentlich? <lacht> Weiß <Was> ich nicht! <lacht> Ist ja nicht so, dass ich einen Fire Sword habe oder so. Junge, ich kann dich immer gar nicht hitten wegen den Lags. Junge! Junge, es leckt so. Junge, du leckst die! Du leckst auch, Mann. Junge, ich kann dich nicht hitten! Ja! ja ich hab einfach nur Chance. <lacht> nice! Okay, gg, ich würde sagen. Sagen, denn jetzt erstmal, oder? Äh, ich würde sagen, Raisin hat dann damit äh, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dich. Yeah. <lacht> <lacht> Was kriege ich jetzt? Was krieg ich jetzt? Krieg ich deinen Nein, für weniger. Was? <lacht> <Arsch> für weniger. <lacht> okay. ähm, ich würde sagen, wenn ihr mehr von diesen Challenges sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like auf dieses Video da und dann sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Ja und? Rein. Nein. Was? Und sie sollen noch andere Videoideen, also Challenges. Ja, andere Das wäre auch ganz nett. Dann können wir die vielleicht in einem Video erzocken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.